Wie kann ich direkt in Mebis einfache Methoden der Bildbearbeitung anwenden? Ich befinde mich hier in einer Aktivität Datenbank, habe hier ein Foto hochgeladen. Das Foto wird hier links auch nochmal angezeigt und hier links kann ich es bearbeiten, und zwar hier mit diesen Methoden. Dazu gehe ich auf das Zahnrad und kann jetzt hier Werte ändern. Ich habe hier die Graustufen geändert gehabt. Standardwert ist 0 und hier auf 90% das setze ich mal zurück, dann erhöhe ich vielleicht die Sättigung und gehe mit der Helligkeit runter, speichere das Ganze und dann sieht man hier das Ergebnis. Das ist jetzt natürlich nicht wirklich ein bearbeitetes Bild, sondern das Ganze ist hier mit CSS umgesetzt. Ich kann jetzt hier also natürlich auch runterladen, aber dann würde ich immer das Originalbild herunterladen könnte natürlich einen Bildschirmabdruck machen, um das Foto dann herunterzuladen. Aber dafür ist es gar nicht gedacht, sondern nur zur ersten Einführung. In der Listenansicht kann man sich dann das ansehen, was so die anderen ausprobiert haben. Und dementsprechend dann hier auch sehen, was verändert worden ist jeweils. Ja, wie füge hier ein Bild hinzu. Ich gehe hier auf Eintrag hinzufügen. Dann ziehe ich hier ein Foto hinein. Und jetzt muss ich hier schon Werte angeben. Die Standardwerte sind hier rechts, also ich kann mit denen beginnen. Und übernehme die einfach. Das ist immer 100 bis auf Graustufen. Das ist dann 0. Und dann gehe ich auf Sichern und Anzeigen. Und dann habe ich hier die beiden Fotos natürlich noch unbearbeitet, weil ich hier die Standardwerte eingegeben habe. Ja, Dann kann ich hier dann anfangen, die Werte zu verändern. Und dann ein bisschen experimentieren und schauen, was sich dann hier so tut. Die Vorlage gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Und ja, das war's schon.